Ich bin's Conny und heute gibt es wieder einen Stream-Zusammenschnitt von Dylan Dusk und mir. Wir sind in irgendein Spiel reingegangen und da war irgendwie großer Alarm und ich weiß gar nicht, was wirklich los war, aber wir mussten uns irgendwie zurechtfinden. Viel Spaß! Wir müssen evakuieren, los Hier steht ja. Reminder: The Dark Matter Reactor DMR is in this way. Vielleicht ja also müssen wir dahin, oder? <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> wir sollen oh, evakuieren doch. eigentlich. Warum gehen wir eigentlich in das Gebäude rein, wenn wir evakuieren sollen? <lacht> Egal! Ich weiß es nicht. Egal. Wir gehen einfach. Ein bisschen wackelt hier, alles Es brummt. Hier kommt ah. was? Ah, die schubsen mich runter. <lacht> Reminder. The elevator taking too long. Take the maintenance route. Und dann? Okay, dann gehen wir die maintenance route. Ist das hier die maintenance route? Ich glaube nicht. Oh, was ist denn das hier? Und was ist das da? Ich will da rein. Da war was zu klicken. Aha. Oh, okay. Oder was sagen diese ganzen Ansagen da die ganze Zeit, hä? Ich weiß es nicht. Fahren wir jetzt runter? Oh, wir fahren hoch. Wir fahren hoch, ich dachte, wir wollten runter. Ich weiß, ich dachte auch, wir wollen runter. Please, geh auf. Na dann. Nee, warte, wir können entscheiden, wo wir hinwollen. Sind ja, doch Knöpfe. Glaub, wir sind Wollen wir Ich dachte, Wir kommen von drei, glaube ich. Und sind wir jetzt bei eins oder bei zwei? Ich weiß nicht, wohin fahren wir jetzt? Keine Ahnung, ich habe nichts gedrückt. Ah, immer diese Aufzugstreiche. Okay, ich gehe raus, das war's. Haha. <lacht> Ich Der ist was oh, runtergefallen. Da ist irgendwas explodiert. Hier ja. ist ein Fan. Ja, ich bin ein großer Fan. Oh. wo sind wir überhaupt? Was ist unser ich Ziel? Sehe hier nix. Äh, nur als also ich sehe nix. ich mir worum geht es in dem Spiel? Das Problem Spiel. Wie heißt ist, das Spiel dass, wir, überhaupt? Das, dass wir mitten in der Action hier irgendwie drin sind. <lacht> also gibt es das Spiel auch ohne Action? Ja, eigentlich ist ja alles ruhig. <lacht> da ist ein Typ. Der weiß doch irgendwas. <lacht> hey, hey, Preston. Oh. Nein. Das war ein Erdmann oder so, oder? Keine Ahnung. Everyone get to the Blast Shelter. Aber wo ist der Blast Shelter? We are trying. <lacht> get to the Blast Shelter immediately. Aber wo ist das? <lacht> Leute, ich würde sagen, ich glaube, es ist vorbei für uns. Wir hätten alle Nein, gemeinsam wir müssen sterben. den Aufzug nehmen. <lacht> äh, Bei oh, einem Notfall darf man eigentlich keinen Aufzug nehmen. Ist so, wir dürfen den Aufzug gar nicht nehmen. Lass hier runterspringen. Kann man da runterspringen? Ähm, ja, man kann hier runterspringen, aber ich glaube, ich sollte hier nicht sein. Oh. <lacht> Diese Realisation! Nein. Ah, hier! Ja! Nein! Ah! Ich hab's ah. überlebt! Ich hab's überlebt! Ich lebe noch! Ich auch! Ich bin leider Was? in irgendeine Lücke gefallen, Luis! Hallo! <lacht> Hallo! Was passiert hier? Was? Ich weiß es nicht, aber wir sind, wir sind in einem Bunker, wir sind sicher! <lacht> <lacht> Was passiert hier? Sterben wir Die jetzt? Die Leute sind böse zu uns, weil wir nicht im Shelter sind! Elektronen Sterben. received. Ja, wir haben Elektronen bekommen. Ich glaube, das ist schlecht, oder? Sterben wir jetzt? ist das? Wir müssen hier raus. Oh. Ja, Alles, tamam. Also, ja, ich habe uns ein gutes Versteck ah! oh. <lacht> Okay, ich habe uns doch kein gutes Versteck gesucht. Äh, Nuke hier. ich glaube, ich bin gestorben. Was steht da jetzt? Emergency Alert System Civil Authorities issued an Evacuation Immediate. Okay, okay, ich klicke mal auf Skip. Na gut. Ah, alles oh. ist tamam. Ich bin, wieder, ich bin wieder in Ordnung. Wo ja. kriege ich meine Arbeitskleidung? Ja, wo kriege ich meine Arbeitskleidung? Ich glaube, wir sind einfach nur zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt hierher ja. gekommen, für unseren ersten Arbeitstag. Ja. Gut Na dann. Na, schauen wir uns mal um, ne? Please, ich will rein. Hier ist ein ziemlich großer Ort, ne? Mhm. Ich wollte gerade fragen, sind wir hier vorne auch lang gelaufen? Aber ich glaube schon, ja. Warum hey. haben wir diesen Reaktor? Mokka 2, spring mal. <lacht> er ist gesprungen. Ehrendrache, spring mal. Spring mal, komm. Spring mal. Spring mal. Na los. Spring mal. Trau dich. Spring. Komm schon, du bist ein Pro. Du weißt, wie man das überlebt. Spring mal. <lacht> spring mal. Er <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> ist weg. Jetzt du, Starcode Ava. Jetzt du. Ey, ich will auch mitfahren. Oh, uh, wo? Die fahren da runter. Oh. Na, dann müssen wir jetzt auf den nächsten Aufzug warten. Ne? Oh, wir warten. Können wir nicht einfach. Da unten ist doch einer. Dann können wir doch raufspringen. Passiert doch nichts, oder? weiß es nicht. Oder? Ich hab's geschafft. Ich bin runtergesprungen. Oh, okay. Und auf dem Ding gelandet. Kurz... Oh, oh, oh, oh. Hast du es geschafft? Nein. Ah, das Ding kommt hoch. Das Ding kommt hoch. Welches Ding kommt hoch? Ich bin unten. Wo unten? Einen unter dir. Und nein, Anton. Ich bin hier. Direkt unter dir. Die machen gerade irgendwie ist das hier. Ding an. Ich weiß. Du bist, nein! Du kannst mich hier nicht alleine lassen. Kann Die Ich hab ja irgendwas Ding ist Nein, nein. nein. Oh. nein. Hey, ich bin noch tiefer! Warte, warte! wenn ich das berühre, wird es mich hochschleudern. Ganz sicher. Ich bin hier mit den Leuten, die wir ins Loch geschickt haben. Warum ist das Spiel so unvergebend? Warum, warum passiert sowas mir immer? Please. Aber ich krieg Elektronen, wenn ich sterbe. Ich gehe zu den Doktoren. Oh. Ich habe eine Sekunde weggeguckt. Dann gehe ich jetzt sterben. Ganz alleine. Nur ich und Ehrendrache. Und springe jetzt rein. Ah! Ich bin, glaube ich, an einem Ort, bei dem man sein kann. Ich bin jetzt beim Maintenance Elevator. Ich fahre dann mal hoch. <lacht> Augenblick. Maintenance Elevator. Ich bin in der Taurus-Zone. Ist das hier ein Maintenance Elevator? Wenn wir das zumachen? Nee. Keine Ahnung. Das ist der Maintenance Elevator. Oh mein Gott, Louis. Ich bin wieder da, wo wir vorhin waren. Oh, warte. Da, wo wir vorhin waren oder da, wo wir gerade waren? Wo wir äh, am Anfang elendig gestorben sind. Okay, dann... Ich glaube, ich bin gerade auch da ungefähr. Obwohl, Ich bin im Cargo Bay. Ich bin beim Maintenance Elevator. Und ich gehe jetzt auf Etage 1. Nein, nicht 2. Warum drückst du 2? Hier ist der Facility Main Entrance. Ich will nach oben. Oh, wir sind oben. Oh Gott. Heißt oh, das, es geht nur noch oh. weiter nach unten. Anton, ich bin auf der anderen Seite, wo dieser See war vorhin. Weißt du noch? Oh. Diese... Oh Gott. Hä, hey, ich habe eins gedrückt und wir fahren noch weiter runter. Warte, hier waren wir doch eben, Unten oder? sind wir. Ich, ich fände euch schon irgendwie. Ja, also dieser Elevator, der fährt immer weiter nach unten. Wenn wir zwei drücken, fährt er nach unten. Wenn wir eins drücken, fährt er nach unten. Ich drück mal die drei. So, jetzt will ich aber... Jetzt will ich zur drei. Wenn wir jetzt noch weiter nach unten fahren. Peace. Hier ist der Facility Entrance und der Facility Oh, die 3 ist, glaube ich, oben. Ich fahre hoch. Bist du das? Louis, ich fahre gerade hoch. Beim Maintenance du mit, Elevator. Du bist nicht mit Someone. Ich, ich bin, bin mit bei, bei, Cold Ava. Okay, ich bin bei Sektor A wahrscheinlich. Ich bin Sektor B. Okay, Sektor B ist in die Richtung. Okay. Ein Glück, ich, dass es hier Beschilderung gibt. <lacht> Aber wie, wie groß ist dieser Ort? Ich bin nach unten gesprungen, bin nach unten gefallen, bin nach unten gegangen und dann bin ich in den Fahrstuhl eingestiegen, um nach oben zu kommen und der Fahrstuhl konnte nur weiter nach unten fahren. Hä? Ich warte jetzt einfach bei Station 01202 in Sektor B. Und hier ist eine Notiz. Can someone check what's wrong with this tank? Ähm, um, ja, ich check das mal kurz. Um, okay. Wie viel gibt es hier? Was ist das? Worum geht's in diesem Spiel? Ähm, um, auf Licht auszumachen. Okay, ich darf den Switch nicht mehr nutzen. Oh, ich, ich das ist Sektor B. Du warst doch eben bei Sektor B. Luis? Was? Ich, du warst doch eben bei Sektor B. Nee, ich war Sektor A. Du warst in Sektor B. Nein, gesagt. ich war Sektor A. Was? Das hast du noch nie gesagt. Okay, okay. Um das Ganze jetzt mal kurz aufzuklären. Louis hat absolut recht. Er war bei Sektor A. Ich war bei Sektor B. Und ich bin zu Sektor A gegangen, obwohl ich sagte, ich bleibe bei Sektor B. Und Louis ist währenddessen einfach zu mir gekommen. Und naja, wir sind scheinbar irgendwie aneinander vorbeigelaufen. Tja. Nein, nein, please, please, please, nimm mich mit, nimm mich mit, nimm mich mit, warum ist das so schnell? Ich bin gleich in Sektor C. Okay, wir sind irgendwo in irgendeinem Loading Dock, ich weiß nicht. Ich bin immer noch Energy Research Facility. Ah, ich glaube, ich glaube, die Sektoren waren komplett irrelevant, weil du warst in einer ganz anderen Facility als ich. Ja, jetzt bin ich bei diesem Tartarus-Ding. Ja, da also, warst du Also, wenn du irgendwo... Wenn du ir ja, wir sind immer noch da. Wenn du irgendwo Tartarus siehst, dann kann ich dich von da okay. aus leiten. ich bin jetzt in irgendwas mit Reactor Chamber, DMR, Dark Matter Reactor. Oh, ich bin Nein. über dem Dark Matter Reaktor. <lacht> ich glaube, ich kann das hier aber nutzen, um wieder hochzufahren, oder? Ähm, ich möchte. Ähm, Ziel 2, Controller. Ich drücke einfach Stop. Äh, Start. Das macht doch alles automatisch, oder? Bitte sag mir, dass es alles automatisch macht. Oh, wir, wir sterben, sagt Chicken McGriddle. Warum sterbt ihr schon wieder? Ich weiß es nicht, das hat die Frau gesagt mit dem Helm. Weil ich habe Angst vor diesem Ort. Ich bin einmal in ein Loch gefallen und jetzt bin ich so tief unter der Erde. Ich weiß nicht, wie viele tausend Kilometer ich jetzt unter der Erde bin. Oh, oh, Anton, die bringt uns! Die bring nennt. die sagt, Do you want to live. Oh. <lacht> hm. Doch keinen unloaden. <lacht> okay. Wir haben irgendwie auf irgendjemanden gewartet. Wie hieß der Typ? Uh, wo ist meine Nachricht? Oh mein Gott, Sektor B ist so schön. Es ist so parkig. Sektor B. Es also ist Sektor B von Energy Research Facility. Ja, wir sind immer noch bei Tartarus, aber diese Chicken McGriddle bringt uns gerade zum Leben. Ich bin draußen. Oh Ja, wir kommen jetzt, glaube ich, wahrscheinlich auch daher. Oh, oh, der, der Ventilator geht langsam aus, ich. Hab's ich habe es rausgeschafft. Wie habe ich es rausgeschafft? Wie bin ich... Hä? Ich habe überhaupt kein Gefühl <lacht> für irgendetwas. Ich bin wieder am Spawn. Ja, okay. da kommen wir jetzt hin, da kommen wir jetzt hin. Wo befindest du dich? Ich fahre jetzt gerade mit diesem Aufzug hoch. Ja, dieser, wo wir ganz am Anfang Aufzüge? Waren. Ja, wo wir beim zweiten, bei der zweiten Runde waren. Okay. Wo du runtergefallen bist und dann gestorben bist, wo wir uns getrennt haben. Ja, ich bin jetzt auf jeden Fall bei QSERF Site 2 Sektor A. Vielleicht kommen wir da auch hin? <lacht> wo steht der Facility? Okay, ich bin jetzt bei dem Park. Oh, ich bin doch nicht draußen, ich bin unter der Erde. <lacht> <lacht> ich guck so, hier ist ein Schild, das zeigt auf die Decke. Auf dem Schild steht was? Ich guck so an die Decke, oh, ich... Wusstest du dass ich noch unter der Erde sein muss. Okay, ich suche immer noch Facility Exit. Das sieht doch gut aus. Wie kann man sich hier so auskennen? <lacht> ich glaube, okay. irgendwann kennt man das alles. Exit. Ich folge einfach den Exit-Schildern. Ja. Hier ist Mac ein Aufzug. Ich call hin. den Aufzug und ich call auch ein den Aufzug. Ein richtiger Aufzug? Ein richtiger Aufzug? Also wirklich so ja, echt? Ja, ein echt. richtiger Aufzug. Ja, da sind wir auch. Oh, bist du in dem rechten? Link, links. Okay. Wir fahren ich warte, beide ich sagen, wir Ja, wir fahren jetzt Richtung. Was steht da? MRC Visitor Center. Mm, keine Ahnung. Mann, das du ist bist nicht Aufzug. in unserem Aufzug. Nein! Ich will raus, bitte lass mich die Knöpfe gucken. Sub-Level 2, äh, Bottom Side, ich will Sub-Level. Ich will Help. Ich will Help. Der Help-Knopf <lacht> ist kaputt. Warum ist der Help-Knopf für diesen Aufzug kaputt? Wir sind jetzt, glaube ich, draußen. Oh, also richtig draußen. Ich hoffe ja, dass ich gerade hochfahre irgendwie. Please. So, jetzt muss ich doch draußen sein. Chemical warum, die, warum bringt ihr uns hier hin und sagt, wir werden sterben? <lacht> We're gonna die. Türen, die Türen gehen nicht mehr auf. <lacht> Turbinen? Ich bin jetzt bei Turbinen. Wie... Ich... Da ist ein Exit-Schild. Exit? Exit. Ich, ich laufe einfach immer Exit hinterher, aber ich finde den Ausgang nicht. Okay, hier ist ein Gebäudeplan. Okay, ich bin jetzt bei Ventilation Controls. Maintenance. Keine Ahnung. Okay, ich gehe jetzt in diesen. Das hier war kein Aufzug. Ich bin wieder ganz nach unten gefallen. Ich bin tot. Warum hatte dieser Aufzug die Türen offen? Okay, Louis, ich habe eine Idee. Charakter zurücksetzen. Soll ich auch machen? Ja, ich komme hier nicht mehr weg, Louis. Keine Chance. Okay, das hier ist auch nicht der Draußen, bei dem wir mal waren, ne? Komm, Anton, ich zeig dir, wo wir hingegangen sind. Wir schaffen das. Wir müssen nur hier weg. Alle kommen. Alle kommen. Nein! Er schafft es nicht. Nett wird sterben. Pia, Wir haben da unten leider eine Atombombe liegen lassen. Also wir sind hier hochgefahren. Warte, ist das überhaupt das, wo wir waren? Ist das die tartarus doch, Das ist die tartarus saun Siehst du? Step 1, du hast dich verlaufen. Hier raus. Let's go. Ich schaffe es nicht raus. Okay. Jetzt, okay. Kommt alle mit, meine Kinder. Tartarus Zone, der Okay. Okay, dann hier lang. Ja. Warum ist hier schon wieder ein Alarm, Louis? Was hast du ich angestellt? Meine als meine du hier Schuld, warst? Nicht meine Schuld, nicht meine Schuld. Nicht deine Schuld? Guck dich mal an. Du trägst nicht mal deine Arbeitskleidung. Ich jetzt auch nicht mehr, aber ich bin ja eben auch gestorben. Tartarus Zone Exit. Facility Exit. Wer sind diese ganzen Leute hier links? Haben die alle ihr Leben gelassen? Hm. So, siehst du, hier ist dieser Ding, dieses Ding. Wo ist dieser ganze Ort? Wie weit befinden wir uns unter der Erde? Komm, komm, ja. An alle, die es nicht schaffen. Sorry, Jungs. Wir sind ja eben von dem Spawn aus nach oben gefahren. Und jetzt fahren wir weiter nach oben. Und wir scheinen ja, ja immer noch kilometer tief unter der Erde zu sein. Wir fahren gleich noch weiter nach oben. <lacht> Gibt es auf dieser Map überhaupt einen draußen? <lacht> so, jetzt hier lang? Ja, ich versuche es. Ich schaffe es aber nicht. Ah! Ich wäre fast gestorben, weil so viele Leute hier sind. Ich helfe euch alle, Leute, ich rette euch. <lacht> Warum sagst du, du rettest uns, wenn du uns dorthin führst, wo vorhin jemand anderes gesagt hat, wir gonna die? Nein, nein, komm mit. Ist ein Parkplatz? Ja, komm weiter, es geht noch weiter nach oben. Oh mein Gott. Hier lang. Okay. Strom ist wieder da. Sehr gut. Wer kümmert sich Aufzug. eigentlich um diesen ganzen Klöß? Hier gibt es ja Leute, die sich auskennen. Ich bin drin. wir werden immer mehr Leute <lacht> los. Haha. <lacht> <lacht> In so einem Aufzug war ich auch und auch der Help Button war bei uns kaputt. Oh. <lacht> Die haben auf den Knopf gespammt. Leute, wir müssen in die Visitor Center-Dings gehen. Okay. Und was ist mit Dropside? Warum, warum ergeben die ganzen Fahrstuhlknöpfe eigentlich keinen Sinn? Bei dem Fahrstuhl eben war der mittlere Knopf für ganz oben, der obere Knopf war für ganz unten und der untere Knopf war für die Mitte. Na, keine Ahnung. Sind wir da? Hier, hier wurden wir hingebracht. Okay. Nee, war, war das hier? Ja, hier. Das ist die Frau, Chicken McGriddle. Okay. Die hat uns vorhin gerettet. Ehrenmann. Wie sieht die aus, Digga? Wie sieht die aus? Die Roleplay das Ding aber richtig hart. Lol. <lacht> Guck dir das an. Ich meine, hier in dem Spiel geht es ja offensichtlich um irgendetwas. Und diese Frau <lacht> weiß, worum es geht. Wirklich, wer erschafft diesen Ort? Was ist das? <lacht> Push. Man darf nicht raus. Oh. Aber wir, wir sind endlich beim Ausgang. Okay, hier Quantum Science. Madison Research Center. Visitor Center. Oh, ich will auch bitte nur ein Visitor sein. Gift Shop. Warum kann man im uh. Gift Shop Arbeitsklamotten shoppen? Und warum gibt es... Ist das ein Gift? Oh mein Gott, Anton, das war's. Wir gehen das, jetzt hoch. Wir gehen jetzt hoch? Ja, Schon Alter, wir da kommt ein Countdown. Wir müssen uns irgendwo hinsetzen. Achtung, komm. <lacht> ah, wir werden sterben, Luis. <lacht> ah, ich will nicht wieder sterben. <lacht> Eight, seven, six, five, four, three, two, one. <lacht> <lacht> ah, hey. <lacht> wir nehmen hey. hey. Oh nein. Oh, oh. oh. oh ist das was? <lacht>